Der Staat ist frei. So, meine Damen und Herren, auch hier in dieser Prüfung wollen wir wieder zu jedem Ritt einen Kurzkommentar geben. Wir haben hier gesehen die 125 Isselhoax First Sight. Ein Pferd hier sehr beeindruckend vorgestellt von der Reiterin und das Pferd sich selber hervorragend präsentiert. Wir haben eine sehr große, sichere, gut bergauf tendierende Galoppade gesehen. Das Pferd immer zucht zum Sprung und zur Reiterhand immer sicher in den Absprungsituationen, meistens sehr rhythmisch zum Sprung kommend, wenn es mal einmal ein bisschen Dichter wurde, hat das Pferd sehr gut darauf reagiert und den Sprung dann auch trotzdem genauso sicher absolviert äh, wie bei der mittleren oder sogar auch mal etwas größeren Distanz. Das heißt, alle Situationen sicher im Griff und das Pferd insgesamt in der Rittigkeit hervorragend hier vorgestellt. Insofern schon mal die erste Wertnote im hohen Bereich 9,5.